zusammen, ich bin Lisa von Lilo Näht und heute geht es weiter mit unserem Nähmaschinenführerschein. Ich werde diesmal auf Stoff nähen und ihr könnt das Ganze zu Hause nachmachen. Ich freue mich auf euch. Ganz nach dem Motto, gut gebügelt ist halb genäht, bügle ich mir als allererstes den vorgewaschenen Stoff. Beim letzten Mal haben wir hier diese Geraden, die Kurve und die Spirale genäht. Dasselbe wollen wir nun auch auf dem Stoff machen. Deswegen zeige ich mir genau diese Linie noch einmal auf meinen Stoff. Dazu nutze ich entweder diesen Kreidestift, der eine wachsähnliche Form hat. Oder diesen Kreidestift, der tatsächlich richtige Kreide ist. Da wir hier zwei Stofflagen haben, nehme ich mir meine Stecknadeln. Nehme ich mir meine Stecknadeln, um die beiden Stofflagen miteinander zu fixieren. Nun habe ich alle Stecknadeln drumherum festgepinnt und werde mir jetzt meine Nähmaschine holen, um mit euch zusammen die Linien zu nähen. Wie ihr eure Nähmaschine korrekt einfädelt, könnt ihr im zweiten Video meines Kanals euch noch einmal anschauen. Ich lege nun den Stoff unter den Nähfuß. Ziehe direkt die erste Nadel raus, damit ich mir diese nicht mit, äh, damit, ich damit nicht meine Nähmaschinennadel kaputt nähe. Ich habe mir eine 70er Universalnadel eingefädelt und stelle nun meine Stichlänge auf 3, meine Breite ist auf 5 und als Stichauswahl habe ich den Geradstich. Nun gibt es eine kleine Neuerung. Erst nähe ich ein paar Schritte vorwärts, dann drücke ich den Rückwärtsknopf und nähe ein paar Stiche zurück und jetzt wieder vor. Das Ganze nennt man verriegeln. Dasselbe mache ich am Ende. So kann die Nähmaschinennaht nicht mehr aufgehen. Mit den anderen Linien verfahre ich genauso. Für den Kreis braucht ihr sehr viel Geduld, da ihr immer wieder nur 2-3 Stiche nähen könnt, dann den Fuß anheben müsst, das Näh gut drehen, Fuß senken und weiter nähen. Probiert doch einfach mal unterschiedliche Einstellungen eurer Nähmaschine aus. Verändert zum Beispiel die Oberfadenspannung und schaut, was passiert. Ich werde die Oberfadenspannung jetzt mal auf 1 drehen, den Geradstich eingestellt lassen und die Länge auf 4 erhöhen und schauen, wie der Stich danach ausschaut. Von oben sieht der Stich ganz sauber aus und von unten sieht man hier kleine Schlaufen und man kann den Unterfaden einfach so hinausziehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Oberfadenspannung viel zu locker war. Ich werde euch nachher noch ein paar Bilder zeigen von meinem Probestück, was ich gerade genäht habe, sprich die ganzen Linien. Ihr könnt das nun natürlich so oft nachmachen, bis die Linien auch für euch zufriedenstellend sind. Und dann können wir uns im nächsten Video um unser allererstes Projekt kümmern. Ich freue mich schon auf euch. Bis bald, eure Lisa von Lilo